hallo ich erkläre dir heute wie du ein bewerbungsvideo erstellen kannst ein bewerbungsvideo ist sinnvoll weil arbeitgeber dich dann leichter finden können außerdem kannst du dich präsentieren und zeigen was du gut kannst mache zuerst einen plan überlege was du sagen willst achte auf ton und bildqualität und vergiss nicht langsam und deutlich zu sprechen Erzähle von deinen Interessen. Wie kamst du zu deinem Beruf? Hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du einen Universitätsabschluss? Hast du schon Berufserfahrung? In welcher Firma hast du gearbeitet? Wie lange und welche Position hattest du dort inne? Sprich auch über deine Stärken. Was kannst du besonders gut? Was sind deine Kompetenzen? Was liegt dir? Wie bringst du dich in ein Team ein? Sprich auch über deine Deutschkenntnis. Wie gut sprichst du Deutsch? Wie lange lernst du schon Deutsch? Eventuell kannst du dein Video auch auf Deutsch aufnehmen. Nachdem du das Video angefertigt hast, gehen wir nun auf youtube.com, um dort das Video hochzuladen. Auf youtube.com gehen wir nun Rechts oben auf Sign-In und nun auf Create Account, um einen neuen Account zu erstellen, for myself. Nun geben wir unseren Vornamen und unseren Nachnamen ein. Wenn wir noch keine Gmail-Adresse haben, können wir nun eine erstellen, zum Beispiel erneut mit unserem Vor- und unserem Nachnamen. Nun geben wir noch unser Passwort ein, zweimal natürlich und auf Next. Jetzt geben wir unsere Telefonnummer ein, um unser Google Konto einrichten zu können. Der Bestätigungscode wird uns auf unser Mobiltelefon zugesandt, welchen wir nun eingeben. Verifizieren. Wenn wir möchten, können wir eine zusätzliche E-Mail-Adresse eingeben, um unseren Account wiederherstellen zu können. Das machen wir nicht. Stattdessen geben wir nun unser Geburtsdatum ein und unser Geschlecht. Wir können jetzt unser YouTube-Account mit anderen Accounts verbinden. Das werden wir jetzt aber einfach überspringen. Wir gehen auch hier nur auf die Express Personalization, da dies kürzer dauert und wir nur ein Video hochladen möchten. Nachdem wir nun noch den Privatsphäre-Einstellungen zustimmen, ist unser Account bereits erstellt. Und mit dem Klick rechts oben auf YouTube Studio können wir unser Video bereits einstellen. Nun nur noch Create Channel. Und nun sind wir im YouTube Studio. Hier können wir nun über Upload Video oder rechts oben Create unser Bewerbungsvideo hochladen. Jetzt wählen wir noch das entsprechende File, die entsprechende Datei aus und stellen sie ein. Die Datei braucht natürlich einen passenden Namen, am besten unseren Vor- und Nachnamen und den Hinweis Bewerbungsvideo, sowie das Feld, in dem wir arbeiten, also zum Beispiel IT. In der Description, also der Beschreibung, können wir nun noch etwas über uns erzählen, zum Beispiel unsere Berufserfahrung, wo wir studiert haben, was für einen Abschluss wir gemacht haben, und zum Beispiel auch unsere Sprachkenntnisse, also welche Sprachen wir sprechen und auf welchem Niveau. Dann können wir auch noch anführen, wo wir gearbeitet haben und wie lange wir für diese Firma tätig waren. Und eventuell auch, welche Position wir in dieser Firma hatten. Nachdem wir unsere Beschreibung fertiggestellt haben, müssen wir noch auswählen, ob das Video für Kinder geeignet ist oder nicht, was für uns nicht weiter relevant ist, und klicken auf Weiter. Auch hier klicken wir einfach auf Weiter und nun wird das Video überprüft, ob wir nicht gegen irgendwelche Urheberrechte verstoßen, was wir natürlich nicht tun. Nun zu dem wichtigsten Aspekt, der Visibility, der Sichtbarkeit. Hier müssen wir nun auf Unlisted gehen. Unlisted bedeutet, dass nur Menschen, die den Link besitzen, das Video sehen können. Leute, die in der Suchfunktion über YouTube nach uns suchen, werden das Video nicht finden. Wir bleiben also bei Unlisted und speichern das Video nun. Damit ist das Video auch schon veröffentlicht. Und wir können jetzt über Copy Video Link unseren Link in die Zwischenablage speichern und das Ganze nun gleich auf OpenDeutsch in unserem Bewerbungsprofil hinzufügen. Nun gehen wir auf opendeutsch.de und dort auf Mein Konto. Hier nun auf My Job Application Profile und dann scrollen wir runter bis zu dem Bereich Dokumente und Links und dann auf Add Application Video, Add Media. Und den Link einfügen und noch einmal auf Add klicken. Dann einfach rechts unten Save and Insert und schon ist das Video hinzugefügt. Jetzt nur noch Speichern und schon wird in unserem Bewerbungsprofil das Video angezeigt. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen können dein Video jetzt ansehen. Wir wünschen viel Glück bei der Jobsuche in Deutschland.